Willkommen bei eurer Marmeladen-Oma und Enkel Janik. Heute erzähle ich euch, wie ich meine Pflanzen versorge. Hier meine Lifehacks. Das Wichtigste ist die Erde. Diese Erde bekomme ich von meinem Sohn Thomas. Der einen, hat einen riesengroßen Naturgarten mit großen Bäumen. Igel hat es dort, eine Menge Vögel. Also es ist eigentlich alles die reine Natur. Und da stehen zwei große Komposthaufen. Die werden aufgesetzt aus Küchenabfällen, Teeblättern, Kaffee, Satz, was alles so anfällt in der Küche. Roh muss es sein. Und wenn die dann ein paar Monate stehen, dann ist das verarbeitet und gibt eine wunderbare Erde. Und ich bekomme jetzt zum Glück das davon ab. Bin da ganz froh drüber wachsen da auch dann noch Pflanzen raus aus seinem Garten, weil die da doch in der Erde geschlummert haben. ist immer sehr interessant, was da alles kommt. Und wenn ich meine Pflanzen eingesetzt habe, ernähre ich sie mit Guana alle 14 Tage. Das ist ein, eine Naturnahrung. Aus Vogelmist wird das gemacht. Gießen tue ich nur, wenn die Erde trocken ist. Also nicht jeden Tag, sondern ich Versuche immer die Erde mit den Fingern und wenn sie trocken ist, wird gegossen. Meine Schnittblumen, die versorge ich insofern, als ich ihnen jeden Tag frisches Wasser gebe. Und dann schneide ich immer ein Stückchen von dem Stängel ab, dass der wieder Wasser aufnehmen kann. Ich spreche mit meinen Blumen, spreche mit meinen Pflanzen, ich streiche auch mal über die Blätter und wenn eine neue Blume herauskommt, freue ich mich ganz arg. So habe ich an meinen Schnittblumen oft 8 bis 14 Tage. Wenn ich dann so abends meine Arbeit getan habe, bis aufs Briefeschreiben, sitze ich auf dem Balkon, schaue mir alles an, trinke ein Tässchen Tee oder auch ein Gläschen Wein am Abend, schaue in den Himmel und sehe die wunderbaren Wolken dahin ziehen und bin ungeheuer friedlich gestimmt. Das ist meine Freude, die ich am Feierabend habe. Wir haben schon andere video hacks gemacht. Hier sind sie verlinkt, könnt ihr euch ansehen, wenn ihr wollt. Und es kommt auch immer wieder etwas Neues hinzu. Nun sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.